Ja, die Sache mit der nicht kommerziellen Nutzung. Das ist eine Riesendebatte, die sich dahinter verstärkt. Für mich ist es wichtig, dass jeder damit machen kann, was er möchte und nicht nochmal, die Sache ist schon kompliziert genug und sich nicht nochmal damit überlegen muss, ob sie jetzt zum Beispiel als öffentliche Schule, die eventuell in einer Grauzone ist, zwischen NC oder Nicht-NC, ist das schon kommerziell oder noch nicht ich möchte, dass sich derjenige, der freie Inhalte nutzt, keine Sorgen und Gedanken mehr machen muss. Und ich glaube, da ist es hilfreich, wenn nicht noch ein NC dahinter steht.